Das Einzige, was du tun musst, ist, dich zu erheben und zu strahlen als ein vollwertiges Leben. Denn wenn es dir wunderbar gut geht, wirst du tun, was gebraucht wird. Dann wird er nicht fragen, wie kann ich morgens aufwachen und motiviert sein. Du solltest kein motivierter Mensch sein. Im Allgemeinen, wenn wir sagen, jemand ist motiviert, bedeutet das, dass er eine eigene Agenda hat. Das Leben hat keine Agenda. Es ist für dich da, um ein vollwertiges Leben zu sein. Ein Grashüpfer versucht, ein vollwertiger Grashüpfer zu sein. Ein Regenwurm versucht, ein vollwertiger Regenwurm zu sein. Ein Vogel versucht, ein vollwertiger Vogel zu sein. Ein Baum versucht, ein vollwertiger Baum zu sein. Ein Mensch sollte danach streben, ein vollwertiges menschliches Wesen zu werden. Das ist alles, was wir zu tun haben. Aber jeder von uns beginnt, seine eigene Agenda zu erstellen und alle möglichen Dinge zu tun. Nein, nein, du bist nur ein Stück vom Leben, nimm dich selbst nicht zu so ernst. Denn vor dir und mir sind unzählige Menschen gekommen und gegangen. Hm? Ja oder nein? Wo sind, sie? Wo sind sie, alle diese Menschen? Denkst du, sie waren alle Idioten? Sie waren alle Idioten und sie sind gestorben, oder? Nein, sie waren auch wie du und ich. Vielleicht waren sie auch Offiziere, vielleicht waren sie Könige, mehr als du. Alles Mögliche. Jetzt sind alle Humus. Das wird ebenfalls Humus. Nur ein bisschen Zeit. Das Leben ist ein kleiner Funke. Wie alt ist Ihr Sohn, Sir? 25. Also vor 27 Jahren, wo war er da, Sir? Wenn also jemand nicht hier ist, sagen wir, er ist tot, nicht wahr? Vor 27 Jahren war er tot. Wir geben ihm 100 Jahre, Sir. In 80 Jahren wird er wieder tot sein. Ja oder nein? Vor 27 Jahren also, wie lange war er schon tot, Sir? Eine lange Zeit, also 85 Jahre später, oder 80 Jahre später, wie lange wird er tot sein, Sir? Eine sehr lange Zeit. Alle von uns werden also für eine sehr lange Zeit tot sein. Lebendig sind wir nur für kurze Zeit. Ja, eine sehr kurze Zeit. Wir werden für eine sehr lange Zeit tot sein. Ich möchte, dass ihr es aus dieser Perspektive betrachtet. Wie lange werdet ihr tot sein? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Sagen wir also, 10.000 Jahre sind wir tot. Oder 100.000 Jahre sind wir tot. Oder eine Million Jahre sind wir tot. Okay. Wie lange bist du am Leben im Vergleich dazu? Sehr, sehr kurz. Was du Leben nennst, ist ein kurzer Funke. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich zu erheben und zu strahlen als ein vollwertiges Leben. Wenn um uns herum etwas gebraucht wird, werden wir das ganz natürlich tun, denn wenn es dir wunderbar gut geht, wirst du tun, was gebraucht wird, nicht wahr? Wenn du unglücklich bist, wirst du motiviert sein. Ja. Sag mir, wenn du sehr glücklich bist, hast du dich mal angesehen? Wie schön und wunderbar du bist. Du bist gewillt, alles für andere zu tun, dir ein Bein auszureißen, falls nötig. Ja oder nein? Wenn du ein bisschen frustriert bist. Uh, wie schwierig es ist. Bringe deinen Kindern also nicht bei, für etwas motiviert zu sein. Das ist alles Unsinn, der aus dem Westen kommt, all diese billigen Selbsthilfebücher. Motiviere dich, baue Selbstvertrauen auf, glaube an dich. Du hast an Gott geglaubt und so viel von dieser Welt zerstört. Jetzt glaubst du an dich, was wirst du tun? Dieser ganze Müll kommt aus dem Westen. Du musst nicht motiviert sein. Du musst nur zusehen, wie das jetzt von seinem vollsten Ausmaß lebendig ist. Wenn es völlig lebendig ist, wird es alles tun, was es tun kann, nicht wahr? Was es nicht tun kann, wird es ohnehin nicht tun. Wenn du dir einen Vogel am Morgen anschaust, es gibt Vögel hier, weißt du. Woher kommst du, Sir? Delhi? Hm? Tamil Nadu, Chennai. In Chennai gibt es vielleicht überhaupt keine Vögel außer Krähen. Also hier, wenn du einen Vogel siehst, einen kleinen Vogel, am Morgen tut er alles, was er tun kann, nicht wahr? Hallo? Alles, was er tun kann, er wird nichts auslassen. Das ist das Einzige, was du tun musst. Alles, was du tun kannst. Was du nicht tun kannst, völlig in Ordnung. Ein Wurm kann nicht tun, was ein Vogel tut. Ein Vogel kann nicht tun, was ein Elefant tut. Ein Elefant kann nicht tun, was, nicht tun, was wir tun. Ja oder nein? Aber wir müssen tun, was wir tun können. Was wir nicht tun können, das spielt keine Rolle. Was wir tun können, muss geschehen. Alles, was dafür nötig ist, du musst verstehen, dass das Leben nur ein sehr kurzer Funke ist. Es ist nur bub-bub-bub und weg. Ja oder nein? Bevor du merkst, was geschieht, bist du schon weg. Es sei denn, du bist unglücklich. Denn unglückliche Menschen haben ein langes Leben. Nur sie empfinden das Leben als lang. Wenn du sehr fröhlich bist, puff, es wird vorbei sein, bevor du weißt, was geschieht. Ist dir aufgefallen, an einem bestimmten Tag, wenn du sehr glücklich bist, 24 Stunden, schon ist er vorbei. Ein wenig unglücklich, 24 Stunden fühlen sich an wie 10.000 Jahre. Ja oder nein? Zeit ist also eine sehr relative Erfahrung. Aber wenn du es damit vergleichst, wie lange du tot sein wirst, du wirst tot sein für Millionen von Jahren. Du bist am Leben für nur ein paar kleine Momente. In dieser Zeit sei nicht motiviert durch irgendwas. Alles, was du zu tun hast, ist, du musst ein vollwertiges Leben werden. Ein 24-jähriger, 25-jähriger Junge. Er sollte kein motivierter Mensch werden. Er muss einfach voll Leben strotzen. Dann wird er nicht fragen, wie kann ich morgens aufwachen und motiviert sein? Wofür bist du motiviert? Nichts, wenn du lebendig bist, springst du aus dem Bett, nicht wahr? Aber jetzt, durch die Art, wie wir essen, die Art, wie wir atmen, die Art, wie wir Dinge tun, dazu Rauschmittel und so weiter, will der Körper im Allgemeinen sterben. Er will nicht lebendig sein. Menschen, weißt du, es kommt alles aus dem Westen. Menschen haben diese Kultur geschaffen, was ist das? Gott sei Dank, endlich Freitag. Die Statistiken zeigen, dass 70% Prozent der Amerikaner ihre Arbeit hassen. Nicht ablehnen, hassen. Wenn du fünf Tage lang etwas tust, was du hast, dann weiß ich nicht, wie du das Wochenende genießt. Das Einzige, was am Wochenende passiert, ist, dass du K.O. bist. Du bist entweder betrunken oder unter Drogen. Oder du ergehst dich in etwas, okay? Darüber hinaus gibt es keine großen Freudensprünge, richtig? Ja oder nein? 70% der Menschen hassen ihre Jobs. Wie kann man so leben? Warum zur Hölle tust du etwas, das du hasst zuallererst? Wenn du nicht liebst, was du tust, solltest du es nicht tun. Es wird immer jemand tun. Hallo? Jemand kommt zu mir. Er leitet ein multinationales Unternehmen, ein globaler Geschäftsführer. Er kommt in einem verzweifelten Zustand und sagt, Sadhguru, ich kann das nicht ertragen. Sie üben jeden Tag so viel Druck auf mich aus. Ich kann das nicht ertragen. Dann sehe ich ihn an, hebe meine Hände und sage, mögest du gefeuert werden. Oh, Sadhguru, Sadhguru, was sagst du da? Ich sagte, hey Mann, du leidest so sehr. Was soll das bringen? Wenn du gefeuert wirst, kannst du wenigstens am Strand spazieren gehen. Vielleicht wird jemand anderes diesen Job etwas freudvoller machen als du. Denkst du, du drehst diesen Planeten, oder was? Hallo? Was soll diese Mühsal? Drehst du den Planeten? Schiebst du ihn um die Sonne? Alles ist gratis, nicht wahr? Hallo? Alles ist gratis. Alles, was du zu tun hast, ist ein vollwertiges Leben sein. Verstopfe dich nicht selber mit zu vielen Ideen, Philosophien, Glaubenssystemen, dummen Gedanken und Emotionen, mit denen du dich verstopfst und weniger wirst, als du bist. Nein, du solltest niemals weniger sein, als das, was du sein kannst, nicht wahr? Du musst nicht so gut sein wie jemand anderes. Und du kannst es auch nie sein, weil jeder anders ist. Aber du solltest nicht weniger sein, als du sein kannst. Du brauchst also keine Motivation dafür. Du brauchst Lebendigkeit. Mit 25, wenn du nicht sehr lebendig bist, brauchst du ein wenig Starthilfe. Chennai. Jenna ist normalerweise lebendig sehr früh am Morgen. Es ist nicht wie Bangalore. Bangalore wacht auf, wenn es 10 Uhr ist. Jenna ist lebendig um 5 Uhr morgens, üblicherweise. Motiviere also deine Kinder nicht. Das ist nicht nötig. Du musst zusehen, wie sie freudvoll und lebendig sein können. Auf diese Weise wird Ihr Körper und Ihre Intelligenz bestmöglich funktionieren. Oh, werden Sie einfach glücklich sein und gar nichts tun? Sag mir, bist du bereit, mehr zu tun, wenn du glücklich bist, oder bist du bereit, mehr zu tun, wenn du unglücklich bist? Wenn du glücklich bist, bist du bereit, alles zu tun, was nötig ist, nicht wahr? Du bist bereit, auf dein Essen, deinen Schlaf zu verzichten und zu tun, was zu tun ist, wenn du sehr glücklich bist, nicht wahr? Wenn du unglücklich bist, oh, wie schwer ist es dann, etwas von dir erledigt zu bekommen. Ja oder nein? Von daher, eine Frau schickte ein Telegramm an ihren Mann, der sich in einer dreimonatigen Ausbildung befand, IAS, weißt du? Sie schickte ein Telegramm. Fange an, mir Sorgen zu machen, der Rest folgt in einem Brief. Tu dir das nicht an. Mit 25 fängst du an, dir Sorgen zu machen. Der Rest folgt dann. Wenn du Anspannung, Angst fühlst, hat sich deine eigene Intelligenz gegen dich gewendet. Wenn du verstehst, dass alle menschlichen Erfahrungen von innen kommen, wie kannst du dich dann nicht selbst zur Perfektion organisieren? Inner Engineering bedeutet im Wesentlichen, dich selbst in einen Zustand zu bringen, in dem alle Fähigkeiten des Menschseins für dich arbeiten. Inner Engineering online ist now available in 11 languages.